aus der Schere 4. <lacht> das ist so ja. geil. <lacht> wenn man wenn man, man Wo ist. Der der ich Maus. Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Minecraft Projekt Pugna Und ja, wir werden jetzt noch an die Spot zu und davor gehen wir noch craften und dann geht's nach oben anscheinend in 3, 2, 1 jetzt yep. Go. jetzt ist anscheinend keiner mehr auf dem Server obwohl wir eigentlich 2 Sekunden noch mhm. aufnehmen yeah. oh, ja oh, mein Spielzahke ist weg 3 ist schwer, oder? das kann ich glaube ich nicht mehr. <lacht> ja. ich kann jetzt halt nur genau 2 Dinge machen, ja. gell? Machst du den nicht mehr ich hab jetzt 4 und halb Spielzahke halt im also, ich bin jetzt aufs Worldier geworden. Nein! Ich muss irgendwas verzaubern. Guck ich über Spitzhack hier. er dich, Wo oh, bist du denn? Ja, ich bin see. leider vorne. Soll yeah, ich zu dir kommen? Ja. Au, ich kann einen Verzauungs-Dable gerade nicht abwarten. So oft. <laughs> Danke. Das <laughs> sind First World Problems hier. Wo geht's, <laughs> mal super gut. Cool. Mhm. Ah, cool. oh, oh, so halt. Guck, ich kann dir gerne noch was verzaubern, wenn <lacht> du willst. Oder du kannst schauen, ob du es verzaubern kannst. Was für verzaubern? Ich will mal Hörn auf Bot 1. Warte, ich gebe dir kurz den Hörn und ich stelle dir den Ding hin. Ja. Schauen wir mal, ob es Bot 1 aufbringt. <lacht> du Sagst du mal eins? Ja. Ja, siehe. Ja, <lacht> ja, geil, oder Ja, <lacht> dir? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nice. Hey, wot, so, so, irgendwas jetzt eigentlich? Ja. zu du eine das wird die Frage. Was? Was okay, ist, ist ein Meine Boots sind Protection, fell Falling und Unbreaking. <lacht> was hast noch ein das ich, <lacht> <geschafft, Verzauern. lacht> ich weiß es nicht, wie das, <lacht> Lust, das 3, 3000 3000. Hey, irgendwas wollte ich wegschmeißen. Du hast um, was machen wir jetzt da? Ios noch so einmal, gell? An Ios-Spot? Hm? Ja, ich habe mal kurz in die Richtung. So eine Kohle. Kohle habe ich genug, ja? Ja, ich muss eine mitnehmen. Ja, mach ich. <lacht> Alter, was ist das so vorstellen. Ich wir mal eine andere Richtung da ja, ja, rein in Richtung, wenn der guckst die andere Nicht, dass du den ganzen Gang wieder zurückheizt. Hack. Ah, Hack hast du mir gegeben, gell? Mhm. Ja, aber Der gut habe ich angefangen, das ist nicht schlecht. Oh also ja, jetzt haben wir schon langsam einen ziemlich guten Buch verraten. Ja, das ist eigentlich gut, dass wir gut guten Ruch verraten. Sie ein paar einige gute Eifers? Ja, also zweit muss ich es ja schon wieder halbieren. Ja. ja. <lacht> da jetzt ein Eigentlich brauchen wir noch einen einzigen Bios, das wird reichen. Hm. 22, was du, du ja das wird ja, gut ich bin echt unlucky 2 hm. mal und 2 ausfahrzeug <lacht> die Föhler mit Witch ja du ja, musst aufpassen was die die Vergiftung ist nicht so ich bin vergiftet das ist ja, die? Schon <lacht> <was> da? <lacht> hey, war nicht dass du jetzt stirbst du dir gesagt ich dir das Nein, dann ich geh, dann raus, geh du mit dem Amboss daher und mach mir alles auf Bot 2, Alter. <lacht> das war die Ansage. Alles oh, schon verwertet. Alles klar. Ey, guck ich, noch nicht sterben, wenn es einmal so gut läuft im Leben. Mhm. Creeper rennt schon noch <lacht> Ich glaube, wir rennen jetzt hoch. Alter. Die Höhle schaut auch ziemlich nice aus. Ja, so wie in Deutsch, man. Creep on Rikes. Ja. Soll ich das kommen? Mariela, ich immer meistens. Ja, ah, das. die ist gefunden, die ist Ja, passt, ja. aber ich, ich nehme alles mit, gell? Bam. Ja. So, wie, wie Ja, das ist ich nehme ja, das mit. Okay. Aufwachen mit. Oh, das alles ja, ja, da ist nichts rund. Ja, da. Aber ja, so Mindestens im Hund 3er-Spot. Das geht aber gut. Ah, das ist schon wieder scheiße. Yeah. 3er-Spot, Nein, mindestens so 4 Tide. mindestens fünf hast, glaube, okay, du? Du nicht. Dann hören wir es schon wieder. Ja, sag jetzt Dann gibt es an Ja, warte. Ja, wir gehen zum Cookie und dann geht nach oben. Echt? shirt machen wir, das gleich machen, Ja, das werden wir gerne machen. Ja, ich geh zu dir, dich. Ja, aus Springen geht halt das ganze Essen weg. Aber okay. gehe. Ja. Wenn wir haben die leertasten wenn Okay. Der ist okay. ein ist nicht gemeint, Der also. Das gut, Alter. Das wäre gut, wäre schon geil. Warte mal. Ja, ich hey, Warte Ich wollte eigentlich die anderen Guck ihn ja. dir war <lacht> allein verloren, <nice. lacht> Warte mal. Ja, war ich noch 100 Gold. <lacht> Ja, ich Aber ja, Das ist, die das ist nur noch gut. Iron don't know if I don't So, fahre ich noch hin? nein. Hast Schon wieder Dears? Ja, yeah. jetzt geht's ab Jetzt machen wir gleich Schärfe 3 da <lacht> <lacht> Ja, meine Spitzhacke gibt gleich einen Geist ab Jedes 15 Dears Guck, du hast eh noch genug Spitzhacken, da müssen wir mit mir nach oben kommen Noch zwar ganz gut, ah, fast drei ganz gut cool. Ja, das kennt sich ja aus aber was war ja, denn da unten? Und da war jetzt ein bisschen Wurzel nach vorne, dass wir nicht mehr tanzen. Achso, echt bist du gerade ja. in einer, in einer Minion-Schacht-Dungeon? Ja. Hätte ist immer gut. Das ist ein Wagon, ich hab einen Wagon. Aber es steht echt der Creeper in der Mathe. Ja, hey, aber äh, noch, Alter, in so einer Dungeon kann man es nicht größer anfinden. Boah, jetzt willst du wieder mitnehmen? Ja, nicht aber ich stehe leicht. Halt mir an, Alter, was ist los? Dann 5 Minuten abbauen und herbauen. Du bist geht nee, ganze Spitzhacke getroffen. Ja, ich hab gewusst. verbraucht jetzt, Ah ne? hm. ja, doch bist du, lol. Ja, melonen sieht drei Stück gebraucht. Bisschen Almosen. Almosen. Hell lol. was aber. melonen sieht. Hey, was hast du? Hast du wenn wir könnten, wenn wir blöd und Melonen machen zum Essen, nein. aber das zahlt du nicht <lacht> aus, gell? Bitte. Ja, mit Zucker, ja, mit, ah, mit was Aber wir müssen trotzdem warten, bis es war. ist. Ja, guck ich mal, pro Team darf man ähm, Spinnenwem für Bogen mitnehmen, gell? Wenn du es halt noch haben willst. Spinnenwem für Bogen? Für Bogen. Was Bogen. Ah, da ist schon wieder so ein Pfeil Ding. Pfeilbogen? Pfeilboden. Pfeilboden? Oh, Schatten ist 4-Buch gefunden, also. Ja. Ja. Ja. ja! Hallo, bist du. Und noch irgendwas draußen Geil. Deshalb geht man ins Lack geil. des Todes. Alles klar. Schatten ist 4 incoming. Hey, wo bist du? Und Respiration 3, keine Ahnung, was das ist, wenn ich Ich hab's schon gehört, aber ich weiß es nicht mehr. Ich bin da. Da hast du es gekriegt? Ich bin, hab dich gerade gesehen. Ja, da hast du es gekriegt. Alter das Lol, Lord, das gehen wir oh, gleich auf immer. Leichter Schattenes 4. <lacht> <lacht> wow, die ja, dann kriegst du leichter Schattenes 3 Tier statt. Ja. Das machen wir gleich, oder? Äh, ja, und nur darum. Ich nehm mich da einmal kurz ein bisschen, holz mit. Damit ich nicht halt wieder die gekläste Depot-Monange. So, jetzt hab ich mal wieder ein bisschen Holz gekriegt. So, warte, machen wir uns das gleich da. Hey, Jane. Chain ist aber für nix, oder? Chain ist nix. Ja, warte mal, machen wir uns das gleich, Cookie. Ja, ich okay. ja, bin. Also. Respiration ist das beste Cookie. Be. <lacht> Nein. <lacht> Nein, no, da kannst du länger unter Wasser gehen, du hast länger längeren Atem. Lore. Aber <lacht> <lacht> deshalb kennt du das keiner. <lacht> Rubio, bist denn du? Da hinten geht So, la. ich mach mir schon einen Tierschwert Guck, du kannst jetzt Underwater Fights machen Hey, wer schießt denn da? Hä? <lacht> äh? Hallo? da? Es ist ein bisschen gefährlich da bei uns, ich mhm. geb's zu Nein, nein So, Isa, jetzt brauchen wir einen Tierschwert und das eigentlich Ey, das Respiration, jetzt hab ich mich das ist ja Wurst. oder? Wir starten als vier Tierschwerter Jetzt voll für den Damage. <lacht> so, wie ist das gehört? Ja, das macht ich, ne? Ja, schon. Hätte ja, ich auch gesagt. Bam. So, nächste Runde machen wir einen Fight. <lacht> Fight?! Guck, hier geben wir mal die restlichen Dias, her. Ja. ja. Mindestens ein paar. Wow. Ja. Ja, die haben wir mir das auch gesagt. Schon wieder. Ja, ich okay, ich jetzt immer so cool. Ich brauche jetzt zum Beispiel keine Dias mehr. Ich brauche echt keine das, Deals mehr. TNT machen. Ja, okay, aber... Schlaufen mal, wo ist nichts? <lacht> Vielleicht findest du den Hund? Hast du mir irgendwas gegen einen 13 Ah ja, Lord. Oh, oh, das geil, cool. auf Einmal schwimmen. Ja. Ja. Ja. Ja, ich will wir gehen auf hier und gehen netter, das bringt nicht. Ja. ja. Und, Warte, die hab soll ich mir jetzt machen. Ich machen mal schon. Schwerter. Ich sag's so. um, geht's denn da aus? Geht's die schadmest 3 aus? Weißt weiß nicht, ich mach mal Ja, mit 1 Papier. ich wo geschieht ihr das? Ab und ab, Sharpness 1. So. Ja, ich versuche mal, Philipp. No. Ich, ich brauche eh keine Dias mehr. Sharpness 1. Max liegt da, aber ich auf der anderen Seite noch. Ja. Ah, ich muss trotzdem was anderes bezaubern. Warte, kannst du auch einen bezaubern? Ja, ist hm. Blade jetzt, aber. Hey, wo ist denn Sharpness da? Sharpness 2 habe ich ja schon. Ja. Nein, Sharpness 1 kann ich nicht machen, kostet Level, aber hm? Ja, 3 Level, ich wusste nicht Ja Hey, okay, so. ich kann... ich könnte mal ein sch scharpes 2-Ding-Schwert machen, wenn wir mal irgendwas Ah, das wurde in noch hey, ein Ja, ja drei, wasser, das kriegt man uns hey, wo ist denn das Schwert nicht getan? Dort geht's Ha? Er ja, hat schon wieder Angst uh, Ja, er hat schon Angst, oh. Schadens 2, Schadens 1, so, Ach, noch eins, oder? Cookie schaust du Just das? Schaust noch eins, Alter, ich kann, ich lasse ich kann den Bogen einfach mal so random. Alter, oh, das ist noch mal repariert. Ja, warte, Craft noch äh, Schadens eins. Schadens 1, ja. Na, was? Yes. Es geht nice. Nice. hat luck. Cookie hat luck. Weißt du ich bin lucky. Der ja, Schaf ja. ist 3 habe ich schon. Ja, und ich habe noch 6 Dias, kann ich 3 Schwerter. Machen. Ja, geht's so. Da geht es aber nicht aus. Ja, mit auch... 1, 2 wäre. Ja. 1, 2 und dann geht's es easy aus. Und für die Tester mache ich eigentlich auch mal. <lacht> so. Weil ich vielleicht Feieraspec kriege und damit ich mehr Platz habe. Ich genug. Oh, okay. okay, doch. Kann nicht. <lacht> so, jetzt geht's noch. Um... Alter. Ich glaube schon mal, das gell? Ja, der passt. Alter, wir haben, so wir haben mehr als ein Stack Gold. Echt jetzt. <lacht> okay, das hätte ich fertig machen lassen. Können. Ja. So, glaube, alles ist mitgenommen. Ich werde die Dungeon wohl nicht weiter ja. ausfahren. Das dauert viel, den langen Bordel. Man findet geile Sachen, aber so einen Griff noch einmal um zu machen, <lacht> ist, ich glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ja. ja ich glaube, von mir Du kannst in der Bildung blocken. Alles da kann ich, okay. ich Ja muss muss mal fett Lapis finden. Ja, ist, ein Fettler, finde ist perfekt. Essen habe Im zweiten hast, ne? Stock von Dingen. Oh, ja, ja. So. Da wo nicht ausgeleichtet ist, warst du wahrscheinlich noch nicht, gell? Hey, bist du. <lacht> ja, ich hätte überbrauchen können. Oh, da hat Schärfe 3 steht, geht halt auch Ja, warte, Mann. Ah. <lacht> <lacht> Ja, Bot 2, auch Bot 1, Tier geht auch. Ja. Du liest nicht einmal mehr Leben. Ja, du merkst du gar nichts mehr. Da du. Was passiert bei Bot 2? Es, nee, es gibt einen dritten Stock an Alt. Echt? Da. Ja, Ich glaube, ich hab raus. Mhm. So. Hast du noch ein Dream dahinter? Mhm. Der also, das geht auch ziemlich abbombiert. Ja, ist das Scherbe 4. Das <lacht> <Es> ist der <ein lacht> Geile. <lacht> so. Wenn man... Wenn man wo ist Ich wahrscheinlich. Boah, so kennst du ja. nicht mehr aus. Hast du viel das andere Minus-Fox sind oder minus Ja, wir spielen auf Hardcore, da muss man schon ein bisschen an ich Da ist nicht echt viel. viel. Ist Monster -Spawner? Ja, der Monster-Spawner? Sicherlich nicht. Ja. Auf der Höhle, suchen bringt, sollte also halt auch nicht ausfallen. Wenn du absurd, ja, ja, die hier findest, einen mehr, noch, Lohren, dann bist du ein schon echt lucky. Ja, du mehr, aber. Loren. mit Kiste. Das sind zwei Hits. Ach, du so der also Höhle durch, Ich das Unfall. Ja, wir brauchen eine nicht Wir müssen wahrscheinlich nur durch, gehen. Ja. Ich was? Geh auf. Ich ich dann zu mir. 60 Sekunden wieder weg. Was schon wieder? Wo so, ist schon wieder? Axe, Axe, wo bist du hin? Ja, da. Einmal ja, noch kurz schauen. Ja, nein, das ist, ich lass es lieber. Oder doch? ist schon wieder so viel. Nice, zollst du nicht aus? aus. Nein, oder? Lor. Axe, mehr zu mir bitte. Ja, geh mal auf, geh <lacht> mal auf. Wir haben nur 60 Sekunden, wir sollten ja. nicht so gefährlich ähm, <lacht> ausloggen. <lacht> Neben 10.000 <lacht> 10 Viecher. Yo, ja, Alex hast du es, es ist, ist, in das ist, in das ist in Invasion, Alter. Ja, die ganze Zeit auch schon. Ich hab Schärfe ja, 4 und dann kommt die Invasion oder was? Warte, bauen, bauen wir uns da irgendwo zu, guck ich kurz da, oder? Wart, war auf, ich. Baut's auch vom auf? Bis. Ich auch auf? <lacht> <lacht> also, bis. Ich seitdem, ich es Ich Ich jetzt ich hab's von Ich was ist? Hast du nächste Folge noch zum Essen, für mich? Ja, ich hab noch was zum Essen, ist die ganze Zeit nur Rotten Fleisch. Mach zusammen. Ja, was? Boah, nice Folge. War, war geil, ja. Ja. <lacht> Dias. Schärfe 4, <vier>. Schärfe 3. <lacht> noch 6 Tiers übrig. Erste ah, Stack nice. cool. <lacht> nice, Major. Das war richtig gut, ja. War nice, ja. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.